Geht es Ihnen auch oft so? Sie werden angerempelt, aber keiner entschuldigt sich. Aber woran liegt das? Ich behaupte, das liegt daran, dass wir alle über die Zeit mehr und mehr verlernen, wertschätzend, achtsam und respektvoll miteinander umzugehen. Und das beginnt schon bei den Kleinsten. Nicht umsonst steht das Unterrichten von sozialen Umgangsformen im Lehrplan unserer Volksschulen. Auch wenn sich die Pädagoginnen und Pädagogen schon in der Ausbildung und bei der Umsetzung am Ende des Tages doch oft alleingelassen fühlen. Und genau hier wollen wir von Kinderknicke ansetzen. Helfen Sie unserem Team dabei, die Knicksbox flächendeckend an Schulen zu bringen, um achtsamen Umgang mit Spiel, Spaß und Freude zu vermitteln. Für eine bessere Gesellschaft von morgen. Nein, schon heute. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihre Bettina Gruber